Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt gerade hier auf irgendeinem See gelandet, sitzen in einem Boot. Schaut euch mal die riesige Antennenanlage an. Sieht schon krass aus. Der Himmel sieht so genial aus. Wahnsinn und auch dieses, dieses Wetterleuchten. Da, da, ich wollte gerade sagen, ich habe da noch einen Hund gehört. Aber die Sounds sind echt gut. Oder also gefällt mir? Was haben wir denn hier? Manual. Pick up radio by pressing and holding grip button. To turn on and control the volume, point your index finger and move kno the knob. <lacht> Dann schauen wir uns das mal an, ja das Radio. Move mal den Knopf. Das funktioniert echt geil. Oh! Jetzt haben wir es sogar eingeschaltet. Okay, schauen wir mal. Wow. Aber die Sounds sind schon ein bisschen creepy. Okay. Sieht echt gut aus. Schade natürlich, dass hier die Hand so einbackt, Dass sie nicht wirklich normal umgreift. Aber hier ist auch keine fertige Version. Vielleicht wird das noch geändert. Aber schaut mal hier, wir haben hier irgendeinen Knopf noch. CB. CB Funk. Weiß es nicht. Okay. Menü Manu, ist manual. Okay, das, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Hier haben wir einen Rucksack, den können wir aber jetzt nicht nehmen. Also es hört sich die ganze Zeit so an, als ob da hinten einer langläuft. Okay. <laughs> Was haben wir denn sonst noch hier? To control the frequency, point your index finger and move the, the knob. Ja. To switch the frequency, press the button on the back of the radio. Okay. Schauen wir uns mal die Frequenzen an. Oh, einen coolen Sender reinkriegen. Schauen wir mal hier rum. Jetzt sehen wir auch die andere Skala leuchtet. Aber tut sich gar nichts. Okay lassen wir erstmal so. Wir probieren jetzt mal voranzukommen Und ich spiele jetzt hier mit der Rift. Okay. Ein bisschen leiser. Ich kann es nicht. Wow. Also wir haben jetzt erst das Intro. Sehr cool. Aber ich möchte es leiser machen. Okay. Paddeln wir mal weiter. Wenn du dieses Signal hören, bedeutet like also, das, dass du eine Kaskade erreicht hast. Es sieht aus wie ein Reservoir mit einem Spillway-System. Es ist möglich, dass ich nicht in der Welt bin, aber ich bin der Nummer der dir helfen kann. Mein Name ist Anatoly Sklodowski. Ich serve als Enginheur im Erkenntniswissenschaftenzentrum. Du könntest meinen Projekten hinter dem Kanyon haben. Es ist der sogenannte Dug-On, der so Radar über dem Horizont. Ich war der PR-03. Experiment. My group was working on the brightest of inventions. We were conducting radiobiological experiments to ensure the future of agriculture, cure fatal diseases and solve issues. No one in the world has ever seen such powerful technologies we were using in our experiments. I was both inspired and scared of such power. Then, my my fears turned into reality. This peaceful research turned into the military's technology development. Ich kann natürlich auch sein, ich kann meine Türen verloren, ich habe meine Türen Das ist ich habe To shut down the facilities and prevent the forthcoming ich habe das Gefühl, es langer werden. Ja, mal Gas da. sehen wir, wir ist ja weg. Ah, cool, wie das Licht so also durchscheint und man kann wirklich das Leuchten zu das ist das Also grafisch ist das schon echt genial. Mitglieder wurden oder Ich Ich will nur kein zu sehen. <lacht> ah, ich glaube, in diese Richtung geht das Spiel auch gar nicht. Ich kann es wirklich ausmachen. extrem laut. Ich habe aber keine. Okay. Ich habe jetzt keine Einstellung gefunden in dem Menü. So, wir haben jetzt hier auf dem Rücken glaube ich unseren Rucksack. Hier ist alles drin. Unsere Taschenlampe. Also Inventar klappt ganz gut, also ich kann den Rucksack so liegen lassen, kann mir was rausnehmen, kann ihn wieder auf dem Rücken. Und wenn ich jetzt einfach mit der Lampe hinterm Rücken gehe, packt ihr die auch automatisch wieder weg. Klappt auch ganz gut. Movement gefällt mir jetzt mit den Oculus-Controllern besser. Schauen wir mal, was wir hier haben. Backpack-Manual. Auch schön groß. Ja, das habe ich euch ja gerade schon erklärt. Ja, die, das hier habe ich mir mal ganz kurz angeguckt, bevor ich hier die Aufnahme gemacht habe, weil ich euch schon ein bisschen was erklären kann. Aber ich habe jetzt ja auch hier nichts Großes irgendwie gemacht, sondern nur mal geguckt, wie alles funktioniert. Schauen wir uns mal das hier an. ARDF, Amateur Radio Direction Finding, also known as Foxtailing. Solve complicated puzzles by running in order to achieve... The goal under difficult physical conditions and time limits. The goal is to find hidden transmitters, also called foxes. As fast as possible by using only a direction finding receiver. Okay, wir haben ja nur normales Radio, also dieses Teil haben wir noch nicht, was wir hier auch auf dem Bild sehen. Radio receiver is easy to use. Switch it on and catch the radio frequency. Okay. Ja, wahrscheinlich später mal dazu. Hier sind auch überall Hundegeräusche Geräusche wieder. Pa, wir wollen uns mal was kochen hier, Leute. Oh, okay. Nicht so schön. Schade. Es gibt die Physik jetzt nicht her. Was gibt die Physik denn her? Das ist cool. Machen wir uns eine Kartoffel. Eine schöne Backkartoffel hier. Können wir essen? Ja, oh, wir können die auch essen. Boah, ich höre immer die ganze Zeit Geräusche. Das ist doch so fies. Ah, oh, ich kann das sogar so aufpixen. Okay, du bleibst mal da. Schau mal hier. Mein Handy ist tot. Ich bin nicht sicher, wie lange ich hier bin. Mein Kopf ist tot. Mein Kopf ist um zu explodieren. Ich bin nicht wie ich hier Ich bin schade. Hope Tony's looking for me. I can't stay here much longer waiting for whatever. If anyone will find this, I'm alive. But I have no idea where I'm going. Cheers. Valerie. Hm, hey, Valerie ist hier irgendwie hat ihr Lager aufgeschlagen. Ihr het Ihr het explodiert, nein, ihr Kopf explodiert. I don't remember how I get here. Also, sie kann sich nicht erinnern, wie sie hier hingekommen ist. Sie hat Angst. Sie hofft, dass Toni nach ihr guckt. Oder schaut oder sucht. Und sie kann hier nicht länger warten. If anyone fi will find this, I'm alive. Also, wenn jemand diese Nachricht findet, sie lebt. Aber sie weiß nicht, wo sie hingehen soll. Okay, also vielleicht finden wir die Valerie noch. Können wir hier reingehen? Valerie! <lacht> fällt mir direkt dieser Song ein. über turn? Smooth turn, ne, will... Ich will einstreckt. Okay. Es ist keine richtige Snap-Turn, also man sieht die Bemerk äh, Bewegung, aber es geht noch, es macht mich jetzt nicht irgendwie. gibt mir kein Motion Sickness Gefühl, sag ich mal so. Hier ist irgendein Rad. nichts machen oh aber doch okay komm mal hier mal nach hab ich, ich will jetzt ein Taschenlampe ich habe hab Angst wow. okay komm mal hier Shelter Meeting February 15.23 Uhr. All precautions must be held as usual. pr 03 e Hier liegen Nägel. Wow. Also, jetzt können, können wir einen Hammer gebrauchen, dann können wir Vampire töten. Aber da brauche ich mal einen ne? Ist Nicht ganz. Die Sounds sind echt cool. so ja, Wenn ich hier auf diesen Matsch rumlaufe, passiert was. Ändert sich der Sound. Okay. Also da habe ich gerade was gehört, ist irgendetwas weggeflogen, also, auch brauchen man wahrscheinlich nicht. Oh, okay. Angenehm ist auch, ich brauche nicht die Grip-Taste halten, also einmal in der Hand und behält behelten. Okay, uns ist hier was kaputt gegangen. Und solange wir kein Schweißgerät finden, werden wir das auch nicht reparieren können. So, das heißt, das ist... Wirklich der richtige Weg? Können wir hier rüber gehen? Nein. Okay. Da sehen wir irgendwie eine, eine riesen Strohmauer oder was das ist. Okay. Ja, ah, wenn wir nicht gebrauchen können. Ich will nochmal die Lampe hier. Oh, bitte keine Schockmomente hier. Diese Schritte so nachfallen ist ein bisschen komisch und ja, macht mir Angst. Ich bin ein VR ich nicht schiss Ich weiß nicht wie euch das geht. Wenn euch das genauso geht, könnt ihr ja gerne mal unter die Kommentare schreiben. Ich finde aber diese Soundeffekte so so genial, dass man sich wirklich da hier komplett hineinversetzen kann. Es hört sich gerade an wie ein Auto, aber hier war ja gerade ein LKW, wie ihr gesehen habt. Ich kann noch mal kurz hingehen. Ja, irgendein LKW, der mal hier runtergefahren ist und nicht mehr wegkommt, weiß ich nicht. Okay. Ein riesiger Turm. Da geht es aber auch nirgendwo lang. Was steht denn hier? Against Enlightenment, not the Progress. Aber gegen Enlightenment. große Kabeltrommeln, die kenne ich von der Arbeit <lacht> ist immer unangenehme Arbeit, wenn man hier wirklich so ein Kabel abtrommeln muss jetzt habe ich mich erschrocken was machst du denn? Ich kann es gar nicht abschalten. Also eben konnte ich ja abschalten. Oh, fuck. Ich denke, immer, immer steht hier. Okay. Taschenlampe wieder rausholen. Radio kann ich jetzt nicht ausschalten. Okay, hier geht es nicht weiter. Oh, grafisch gefällt mir das richtig gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch schon einen Hammer. Ha. Cool. Jetzt, jetzt probiere ich aber mal, ob ich... Ich kann, kann ich hier einen Nagel... Will ich doch nicht, ich will nur So, kann ich den hier reinhauen? Das wäre jetzt so genial. Nee. Okay, ich kann zwar... ...schlagen, aber nicht rein. Kann ich den jetzt mit ins Inventar nehmen? Wow. <lacht> wow, du sogar, cool. So, schauen wir mal weiter. Hammer. Rucksack? Nein. Okay, fällt hier runter. Schau mal, Leute. Das kommt in den Rucksack. Ja, geil. Haben wir da schon unsere Winde? Mich interessiert ja immer in den Spielen, was ist möglich mit diesen Dingen, Dingen die man hier findet. Schraubendreher. Kann man den mitnehmen? Nein, auch nicht. Schraubenschlüssel brauchen wir den vielleicht zur Montage gleich. Okay, Also ich gehe davon aus, dass man alles, was man hier braucht, wirklich auch in den Rucksack packen muss. Ich, ich hoffe es einfach mal. So, schauen wir uns jetzt nochmal hier um. Also. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da hin und schauen mal, ob wir das hier wieder montieren können. Oje, oje. Also Inventar funktioniert tadellos, genial. Ah, guck mal, sehr geil. Brauchen wir noch nicht mal zu irgendwie montieren. Ich gehe bloß nicht mehr kaputt. Bleibst du da? Okay, Valerie. Ich versuche zu kommen. Oh bitte nicht, bitte nicht. Boah. Komisches Gefühl packen wir uns wieder in eine Lampe. Schauen wir mal was wir hier. Soundeffekte 1A. Also gebe ich 10 Sterne von 10. Fällt mir richtig gut. So muss VR sein. Sieht schon genial aus, diese, diese Schaumauer hier. Oh, oh, da oben ist einer. Licht aus. Ich weiß nicht, ob wir uns, uns sehen. Aber wir verstecken uns mal hier hinter den Bäumen. Versuchen, den trotzdem noch zu sehen. So ein bisschen ein Bild haben, was er macht. Okay, der haut ab. Okay. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Müssen wir mal schauen. Okay. Das ist ein Zaun. Da kommen wir nicht lang, okay. Das steht ja halt drauf auf dem Schild. Kann ich mal gar nicht lesen. Aber wahrscheinlich irgendwas wie.. Geh hier nicht lang. Hier okay, ist irgendeinen Kasten. Okay, der hört sich schon nach Hochspannung an. Wow! Was ist jetzt? Okay, wir haben wieder so ein Flashback. Vermute ich mal. Ha, ich habe hier sogar unterschrieben gerade. Cool, dass man sowas alles einbaut. So, das sieht aus wie so ein übergroßer Kondensator. Hallo. Hey, Dimitri. Glad you brought the micro scheme. Give the logic to Vanya. He's almost finished aligning the floodgate control. Also, das ist jetzt wahrscheinlich Anatoly, den wir eben gespielt haben ein Teil davor, oder ein Kapitel davor, ganz am Anfang. Wir sind jetzt Dimitri, der uns auch eben dieses Teil gegeben hat. Und er hat hier Just dieses komische äh, Frequenzmessgerät. Okay. Ah, komm, nimm. Ich schau mal, was er da macht. I was a champion Box hunting the radio orienteering competitions were held all across the Soviet Union. Okay. Just listen the signal helps you find the transmitter and catch the fox. The higher pitch gives you a direction clue Here try it. Just switch it on and try to find the transmitter Rotate Rotate it an, and then from I... the left to the right and follow. Okay, in die Richtung gotcha. pieps jetzt schneller. Great job. Now leave it in my box. We have more important things to do. Ich, in diese okay, ich, kann, ich kann nicht weiter, sonst hätte ich auch mal da hinten gucken schon. Er sagte mir gerade, ich soll das in irgendeine Box packen. Dimitri, put the radio fox in that box ja, and Deixa eu pegar esse